Hallo, willkommen. Mein Name ist Björn Höfling, ich bin von der Camp2Camp GmbH. Ich möchte heute vorstellen äh, Mapfish Print, das ist eine serverseitige Druckkomponente. Über meine Firma Camp2Camp, wir bieten innovative Open-Source-Lösungen an. Wir ähm, haben über 110 Mitarbeiter an fünf verschiedenen Standorten in der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Hier in Deutschland, in München, in Neuperlach, das ist der Standort, wo ich herkomme. Wir klinieren uns in verschiedene Departments, das Geospatial-Department, wo ich jetzt hier im FOSGIS vertreten bin, Business-Department, was ähm, ERP-Lösungen anbietet mit UDU, und das Infrastruktur-Department, was ähm, entweder selbstständig arbeitet oder auch die anderen Departments unterstützt wo wir auch viel profitieren oder mitarbeiten in der Virtualisierung, in Cloud Computing, Dockerisierung, <lacht> Infrastructure as Code und so weiter. Genau. Zu Mapfish Print. Ähm, die Fe the Features von Mapfish Print ist ähm, eben eine Lösung, um Karten im Backend auf dem Server auszudrucken. Ich kann mein Design durch ein Template festlegen ähm, und zwar relativ genau und äh, exakt. Ich kann eben die Karten ausdrucken, ich kann mehrere Karten gleichzeitig ausdrucken. Ähm, Ab Davon hinausgehend über die Karten habe ich aber auch eine Unterstützung für Reporting, für Tabellen, für Diagramme. Ich kann in sehr hohen Auflösungen äh, auch drucken und ich kann auch in großen Formaten drucken, also ein A0-Druck ist kein Problem. Mein Ergebnis tue ich dann rendern, entweder als PDF oder als Raster-Image, zum Beispiel als, als PNG. Dann kann ich es zum Beispiel in Webseiten einbinden oder hier in diesem Vortrag. Genau, Die unterstützten Dateiformate sind eigentlich die gängigen Vektor- und Rasterformate. Bei den <lacht> Vektordaten GML, GeoJSON, was ich zum Beispiel entweder auf dem Server direkt abrufen kann oder auch in meinem Request direkt statisch. Definieren kann, ähm, einen WFS-Server kann ich abrufen, da wird eben auch entsprechendes Styling jeweils unterstützt. Ich kann Rasterdaten ähm, abrufen, XYZ-Tiles, also wie sie bei OpenStreetMap <lacht> vorkommen, die kann ich definieren und einbinden. Ich kann einen WMS-Server ganz, ganz klar einbinden. Ähm, der entweder klassisch am, am, am großen Stück kommt oder als ähm, Teil-Image ähm, auf, aufgeteilt auf Tiles. Ähm, oder dann eben, dass das Tiling fortgesetzt ist wie MTS. Ich kann GeoTIFF lokal abrufen und, und das einsetzen. Genau. Die Technik von Mapfish Print ist eben eine Backend-Applikation, die ist in Java geschrieben. Sie benutzt das Spring Framework. Und, äh, als Integrationsframework, äh, als Geo-Komponente ist in GeoTools eingesetzt, äh, mit dem die ganzen ja, Layer verarbeitet werden und die ganzen Geodaten verarbeitet werden und da eben auch Potenzial für Erweiterungen in die Richtung bietet, falls ein Feature oder ein Layer-Typ noch nicht äh, bisher eingebunden ist. Zum Deployment ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mapfish Print zu deployen. Die erste wäre über die Kommandozeile. Das ist als, als klassisches ähm, Kommandozeilen-Tool aufrufe. Das würde ich hier einsetzen, so zum, zum ja, Testen und ähm, zum, zum, zum, zum hier habe ich es hier jetzt eingesetzt, um meine Beispiele zu definieren und zu bearbeiten. Es ist relativ einfach und schnell und, und schnell editierbar von der Kommandozeile. Auf dem Server dann in, in Produktion wird sie als Warfile deployed, in einer Servlet-Umgebung, auf dem Tromcat zum Beispiel. Oder ähm, nochmal das Ganze weiter gestrickt dann ähm, als Docker-Image, ähm, die wir ausliefern. kann man es dann eben in einer Docker-Umgebung, ähm, Cloud-Umgebung, Kubernetes ähm, einsetzen und dort auch gut skalieren. Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, MapBishprint als Java-Bibliothek einzubinden. Ähm, da kann ich dann zum Beispiel das in eigene Projekte einbinden und um, so direkt benutzen. Genau, hier ist mal so ein Beispiel für einen Ausdruck. Da sehe ich einfach hier ganz groß in der Mitte das, äh, das eigentliche Karten, den, den Kartenausschnitt, Ausdruck, eben ausgebaut auf, auf mehreren Layern, hier im Hintergrundlayer, im Rasterlayer dann hier so ein, so ein Vektorlayer layer drüber gelegt eher. Ich habe hier ein Not file element ich habe hier einen Maßstab, den ich angeben kann, eine Maßstabs-Leiste. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch noch eine Übersichtskarte irgendwo mir rein definieren und habe hier zuletzt dann einfach so statische ähm, Elemente, hier noch so, ein, so ein Zeit- und Ort-Element, was ich was ich den rein reinrendern kann. Ein weiteres Beispiel ist jetzt hier eher der, der Reporting-Teil, dass ich hier... Features mir zusammengestellt habe und die in der Tabelle zusammengestellt habe. Hier jetzt von, von ähm, Defibrillatoren, wo ich einfach mein, meine Features tabellarisch darstellen kann und eben auch auf, auf den Karten-Ausschnitt angepasst dann eben mit ausdrucken kann. Genau. Zum Konzept von Mapfishprint ist es so, dass ich ähm, das Ganze definiere über so eine Jasper reports datei Da kann ich ähm, klar definieren, wie ich hier meinen mein Report definiere, wo ich welche ähm, Elemente platziere, wo ich die Karte platziere, Tabellen auf einer anderen Seite und so weiter. Ähm, dazu ergänzend habe ich so ein Config-YAML, wo ich mein <lacht> definiere, was ich ausdrucken will, also dass ich hier zum Beispiel ein, ein ein Report äh, referenziere, Standardsachen angebe, Titel und so weiter. Das ist der Teil, der auf dem Server einmal angelegt wird und definiert wird. Und dazu kommt dann so ein Print-Spec, das ist ein JSON-File, was mir dann den Kartenausschnitt definiert, auch die Layer definiert, die ich aktuell ausdrucken will, auch meine, meine zusätzlichen Daten, meine Features zum Beispiel, die ich in irgendeiner Tabelle oder in irgendeinem Report definieren will, die eben, der, der dynamische Anteil. Das kann ich dann in den Server schicken, der rendert dann hier mein fertiges PDF oder PNG. Genau, das würde ich gerne einmal als Walkthrough ähm, darstellen. Ich habe ein ganz einfaches Kartenbeispiel mir definiert. Ich möchte einen Nordfile <lacht> drin haben. Ich möchte das Ganze ein bisschen drehen, um wirklich diesen Effekt zu sehen, dass, dass, dass es gedreht ist. Und als Datengrundlage habe ich hier jetzt ähm, vom Deutschen Wetterdienst ähm, den Open Data Geo Server angezapft und, und, und die Warnzellen darstellen. Das Ganze fängt an, dass ich in meinem Jasper Studio äh, meinen Report definiere. Hier habe ich es jetzt ganz quadratisch praktisch gemacht. Ich habe hier 1000 mal 1000 Pixel mir definiert. <lacht> ich habe hier rechts oben einen Sub-Report für meinen Nordpfeil rein definiert und ähm, hier links unten statisch ein Bild rein definiert für ähm, meine Attribution. Und ähm, genau, das ist jetzt hier so die Design-Ansicht. Ich kann mir den Source-Code nochmal angucken und ähm, dort eventuell auch noch was verändern. Wenn ich mir das angucke, das ist es doch so, dass ich hier jetzt einen <lacht> ein Report-Element habe, ähm, was hier einfach mal tausend breit und hoch ist. Innerhalb dieses Report Elements habe ich jetzt einen Sub-Report drin. Das ist hier mein Map-Sub-Report. Das ist der Teil, wo eigentlich dann das, der eigentliche Kartenausschnitt reingerendert wird. Der hat jetzt hier auch 1000 mal 1000 Pixel. Das heißt, ich habe keinen Rand, keine weiteren Elemente jetzt hier in dem einfachen Beispiel genommen. Ich habe hier einen weiteren Sub-Report drin. Das ist hier mein North Arrow Subreport, also um den Mord-Pfeil ähm, zu definieren. Der ist jetzt hier in der rechten oberen Ecke, das heißt ich sehe hier, x ist bei 800, y bei 0. Und zuletzt habe ich noch hier x2y921, also in der linken unteren Ecke, ein Image rein definiert, was ich hier jetzt äh, statisch einfach äh, von, von der Festplatte runterlese. Genau, Das ist so der Report. Wenn ich diesen Report designt habe, tue ich mir jetzt dieses Config-Yaml definieren. Das kann ich mir von, von Beispielen schon ähm, ja, runter äh, kopieren als, als Vorlage. Ich habe hier gesagt, ich definiere, nenne das Ganze hier als Square Template, ähm, referenziere hier mein Jasper reports meine Datei, ähm, habe hier mein Map-Element drin. Und hier ist wichtig, ich habe hier eine Breite und eine Höhe, die, die mit dem ähm, Element hier in dem Report übereinstimmen muss. Ich habe hier meinen Nord-Pfeil drin, ähm, den ich hier irgendwo von der Festplatte auch definiere, wie er reingerendert werden soll. Und ähm, zuletzt, das sind also so die, ja, die Funktion kommt über diesen, diesen Prozessors rein. Ich habe hier den Report-Builder, Create-Map, das sind die Standard Standardsachen. Und hier jetzt noch dem Beispiel zusätzlich einen Create-North-Arrow-Prozessor, um eben den Nord-Pfeil reinzurendern. Jetzt habe ich hier einen beispielhaften ähm, Request, äh, JSON, mir definiert. Ähm, ich sage hier zum Beispiel mein, mein Layout, referenziere ich jetzt hier mein definiertes Square. Ähm, ich sage, das Ganze soll als PNG-Output-Format gerendert werden. Ähm, definiere jetzt hier meine Map. Ich sage, die Projektion soll hier 25832, also UTM 32 Nord sein. <lacht> Definiert jetzt hier Scale und hier mein Center ist hier bei uns ähm, in Napiernach Camp to Camp. habe jetzt hier noch sag, gesagt, Rotation, 20 Grad geneigt. Und wenn ich jetzt das ähm, prozessiere, also genau, zweiter Teil noch hier, meine... Meine Layers natürlich noch. Ich sage jetzt, hier habe ich einen Layer vom Typ WMS. Ich kann ja meine URL angeben von dem dvd Map Server. Ich weiß, ähm, der DVD arbeitet mit einem Geo-Server, das heißt, ich kann hier Server-Type Geo-Server angeben. Ähm, auf, auf die Art und Weise kann Geo-Mapfish nochmal spezielle Features von diesem Typ Geo-Server oder Map-Server ausnutzen und entsprechend ähm, abfragen. Hier habe ich meine Layer definiert. Hier es ist eben zweimal hintereinander dasselbe Layer, hier DVD, Warngebiete, Gemeinden, DVD, Warngebiete, Gemeinden. Warum zweimal? Weil ich hier parallel das mit verschiedenen Styles abrufe. Einmal hier die Warngebiete grün der Style, dass ich im Hintergrund eben die Gebiete selber rendere und dann oben drüber hier den gemeinten Textnamen drüber rendere. Vielleicht möchte ich sie gerne als PNG abgefragt haben und eventuell hier eine Transparenz reinhaben. Mein Ergebnis sieht dann eben so aus: Ich habe hier meine quadratisch praktischen 1000x1000 ähm, Pixel ohne irgendeinen Rand. Hier mein Nordpfeil -Nord reingerendert, etwas gedreht eben ähm, und hier noch mein, mein Logo drin. genau Ich möchte ein bisschen auf die Neuigkeiten noch eingehen. Die, ähm, die wir beim für sprint haben. Die erste Neuigkeit bin ich selber, bin seit eben Januar 2021 jetzt dabei bei Camp2Camp und ähm, eben als Java-Entwickler dabei und ähm, deshalb eben auch jetzt bei Netfish-Sprint ähm, eingesetzt. Ja, wir haben jetzt seit zwei Versionen auch einen Change-Log eingeführt, dass man ein bisschen Übersicht hat, äh, was sich jeweils verändert hat und was, was Neues jeweils hinzukommt. Ähm, hier gab es zum Beispiel jetzt ähm, in der vorletzten Version ähm, zwei Neuerungen hier mit diesem Teil-WMS, Teil-Buffer und ähm, Teil-Buffer-Width und Height. Das möchte ich gerne auch vorstellen. Genau, hier die, die Teil-Buffer. Was ist das, wenn ich quasi ein, eine Karte hier so habe und die... Abrufe und die eventuell sehr groß ist, und ich zum Beispiel auf die A0 hier so jetzt ausdrucken möchte, ähm, dann habe ich das Problem, dass das zu groß ist, dass entweder die Server auch dann verweigern, ähm, sehr große Pixelzahlen auszuliefern. Und auch in der Verarbeitung hat Netflixprint Sprint dann Probleme, so große Rasterdaten zu verarbeiten, <lacht> weil es einfach ähm, jeglichen Speicherplatz und, und ähm, Array Size sprengen würde. Deshalb tue ich eben mein, mein Bild aufteilen hier in, in diese Karten Kartenkacheln und ähm, tu dann die einzelnen Kartenkacheln abrufen und dann eben ähm, im, im fertig gerenderten ja, Ergebnis dann zusammensetzen. Ähm, wenn ich sowas mache dann, und das als Teils abrufe, dann können manchmal so Artefakte auftreten. Das sehe ich zum Beispiel hier, dass wir ähm, dass hier zweimal das Label zweimal aufgetreten ist oder hier AZ Arizona ist sogar viermal, weil wo die, die Kachelgrenzen hier so waren, direkt ähm, in der Mitte von, von dem Bundesstaat rein, dann tritt es viermal auf. Das ist so ein bisschen unschön dann, weil einfach ich ähm, quasi hier viermal das Ganze abfrage und viermal irgendwo die, die, diese Kachel ähm, in meiner Abfrage drinne war und ähm, jetzt eine Möglichkeit um diese Artefakte ein bisschen auszugleichen, wäre das, dass ich ähm, sowas hier mache, <lacht> ich frage nicht, ich möchte gerne eigentlich diese Kartenkachel hier haben, aber ich frage nicht direkt äh, einfach nur an den Grenzen dieser Kartenkachel ab, sondern ich baue einen Puffer ein, ich gehe ein bisschen über diese Kartenkachel drüber hinaus, vielleicht sogar auch ein bisschen sehr viel mehr zum Beispiel, dass ich doppelte Kachelgröße abfrage oder sowas, um dann <lacht> später wieder einfach hier auf meinen eigentlichen Ausschnitt, den ich haben will, runterzurechnen. Und wenn ich sowas mache, dann sehe ich, dann sind ja diese Artefakte weg, weil ich, diese, weil ich quasi diesen Bundesstaat dann nur einmal abfrage, weil er nur einmal getroffen wird und ich, ich dann diesen, diesen Puffer jeweils dann rausgeschnitten habe. Genau. Ja, das war es in diesem Beispiel. Ähm, ansonsten gibt es eben eine, eine Homepage von Map für Sprint ähm, bei GitHub. Es gibt eine Seite zur Dokumentation und es gibt auch eine Seite für Beispiele. Die kann man sich abrufen. Da ist zum Beispiel ähm, auch hier dieses Beispiel äh, mit, mit drauf. Ähm, und viele andere Beispiele, wo man sich aber auch den, den Code angucken kann, wie es mein Config definiert. Ähm, ähm, Beispiel Request, ähm, und ähm, mit den Templates kann ich ein bisschen arbeiten. Einfache Templates, kompliziertere Templates, das ist immer sehr, sehr praktisch, ähm, um damit zu arbeiten. Genau. Vielen Dank.